Name, Imya. Anun, alte, Alter, tarik. Geburtsdatum. Data Alter, Alter, Alter, Nummer des Reisepass Nummer Passporta And Hamare Land Strana Yerkire Begin Start Skizba Taue. Proдость Devolution Bildung Beruf. Bildung, Ort, Beruf, Kultus, das Niveau der deutschen Sprache, der Niveau des Deutschsprachigen, der Niveau des Deutschsprachigen, der Niveau des Deutschsprachigen, der Führerschein. săi sein. Vadzitsielskie prava. Paroštakan iravonk. Špima. Imenie Logal karoganal. Fagat-faga. Velosiped vadit'. Hetzaniv kshel. Muzik instrument. Music -ne instrument. Die Menschen, die Familie, Geschwister. Siemya. Bratia Isistri. siestri. N'danik Kbainesh kwiresz. Hobbys. Interessen. Hobby interesi. Hetakruchunere. Charakter. Charakter. Erfahrungen, Oped, bei der Kundenbetreuung, Abschließung hat der im Haushalt, im den Adresse im Heimatland Adresse Frohdine Hasten Heilinikum. Hallo liebe Abonnenten! Heute würde ich gern das Web malen für alle Zeitformen, für euch konjugieren. Jetzt fange ich an mit Präsenz. Der Künstler malt ein schönes Bild. Jetzt perfekt. Der Künstler hat ein schönes Bild gemalt. Präteritum. Der Künstler malte ein schönes Bild. Futur. Das ist Zukunft. Der Künstler wird ein schönes Bild malen. Passiv Gegenwart. Der Bild wird vom Künstler gemalt. Passiv Vergangenheit. Der Bild wurde vom Künstler gemalt. Konjunktiv 2 Gegenwart Der Künstler würde gern ein schönes Bild malen. Konjunktiv 2 Vergangenheit Der Künstler hätte ein schönes Bild gemalt. Hallo, liebe Abonnenten. Heute habe ich das Verb nähen genommen und für dritte Person in alle Zeitformen konjugiert. Jetzt fange ich an mit Präsenz. Die Schneiderin näht ein tolles Kleid. Der Zacker Karume Jazz Perfekt. Die Schneiderin hat ein tolles Kleid genäht. Der Zacker Karumer mihrašali shōjazgäst. Präteritum. Die Schneiderin nächte ein tolles Kleid. Der Zacker Karumer mihrašali shōjazgäst. Futur. Das ist Zukunft. Die Schneiderin wird ein schönes Kleid nähen. Der Zacker kakari mihrašali Passiv gegenwart Das Kleid wird von der Schneiderin genäht. Passiv Vergangenheit Das Kleid wurde von der Schneiderin genäht. Konjunktiv 2 Gegenwart Die Schneiderin würde gern ein schönes Kleid nähen. Der Zacker hat gezankt an mich, Konjunktiv 2 Vergangenheit. Die Schneiderin hätte gern ein schönes Kleid genäht. Der Zacker hat Jükov Falls meine Konjugation euch gefallen, abonnieren Sie bitte. Bald kommt neue Video. Und jetzt würde ich sagen, bis dann, tschüss, bis nächstes Mal. Hallo liebe Abonnenten. Heute habe ich das Verb Schreiben genommen und für dritte Person konjugiert in verschiedenen Zeitformen. Ich habe benutzt die Zeitformen, welche am häufigsten. Benutzt werden. Und ich präsentiere es mit Beispielsätzen. Also los geht's. Für Präsenz habe ich geschrieben: Der Anwalt schreibt einen Brief. Passt aber an den Ich übersetze auf Armenisch. Perfekt. Der Anwalt hat einen Brief geschrieben. Pastabanen namake Preteritum. Der Anwalt schrieb ein Brief. Pastabanen Futur. Das ist Zukunft. Der Anwalt wird einen Brief schreiben. Pastabanen namake Passiv Gegenwart. Wola Hamapata schreiben. Ich grabula Der Brief wird vom Anwalt geschrieben. Na mage Kurven passt da bei nicht komisch. jamanak Araskan ihr Brief krum, jentakai gatalat kortzogutzenem. Hins kochme ser. Passive Vergangenheit. Der Brief wurde vom Anwalt geschrieben. Namaka kerwele pasta bani kormit. Anzahl ume jep anzahl, krabora anzahl. Konjunktiv 2 Gegenwart. Der Anwalt würde gern ein Brief schreiben. Pasta bana hat tschikow zanka nume namak krell. neskayum. Jefgasme bumme wurde plus Infinitiv. Bei Infinitive Wertsnummern, Mehrznummern wurde ihn, jetzt dann mit Konjunktiv 2 Gegenwartung. Und die letzte. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Der Anwalt hätte gern einen Brief geschrieben. Pasabana hat Jükow Namak Sa irse vor Anzahlung. Konjunktiv 2 Vergangenheit he wäre umlaut, wäre umlaut, umlaut, wer wäre würde wer umlaut, wer wäre umlaut, umlaut, da Passiv umlaut, Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Facebook Bis bald. Hallo, liebe Abonnenten! Jetzt habe ich das Verb Rechnen genommen und ich würde gern dieses Verb für dritte Person konjugieren in alle Zeitformen. Jetzt fange ich an mit Präsenz. Der Beamte rechnet mit dieser Frage. Bastonian Ich übersetze auf Amenisch. Perfekt. Der Beamte hat mit dieser Frage gerechnet. Das ist ganz normale Vergangenheit. Bastonian Jan hasch Leitharze. Präteritum. Der Beamte rechnete mit dieser Frage. Natürlich, wir erinnern, dass rechnen ein regelmäßiger Verb ist. Deswegen rechnete. Und jetzt Futur. Das ist Zukunft. Der Beamte wird mit dieser Frage rechnen. Bastonian Das ist Zukunft. Passiv gegenwart Gravorakan Die Frage wird vom Beamte gerechnet. Die Frage wurde vom Beamten gerechnet. Eine Herze hat vier Jahre in ist die und jetzt Konjunktiv 2 gegenwart. Der Beamte würde mit dieser Frage rechnen. nombre. Jed's mit Jevkasme parzapes würde infinitiv. Würde plus infinitiv. Das ist Konjunktiv 2 Gegenwart und diese Zeitform äußert unsere irrealen Wünsche. Irreale Bedingungen. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Der Beamte hätte mit dieser Frage gerechnet. Was ist das, was wir hier haben? Das ist das, was wir hier haben. Das ist das, was wir hier haben. Konjunktiv 2 Vergangenheit: Man bildet hätte oder wäre plus Partizip 2. Hätte ihn, wäre ihn, wäre ich Partizip 2. Jede Beihagasm, wo man bin, ich bin gegangen. In der Konjunktiv 2 klini, ich wäre gegangen. Ist kein Bayer, habe ich, habe Trans Konjunktiv 2 Vergangenheit, die Jamanag. Kasme Wumme hätte hätte umlaut, a umlaut. Jäv, Jävsmekanka, muss umlaut, ne Wurde aber zum Beispiel Passiv Vergangenheit ne, ist würde auf Konjunktiv zweine. ne. Und dann nur einmal bitte vor, nachher das ist mit beisstatele um laut man da schaut mit hervor Konjunktiv zwei Formen ne. Arterheit um er ich tankution. musst du mir vor Amek Facebook Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss! Hallo liebe Abonnenten, heute würde ich gern euch zu präsentieren häufigste deutsche Zeitformen. Das werde ich machen mit Beispielsätzen und diese Beispielsätze werde ich auf Armenisch übersetzen, weil ich auch armenische Abonnenten habe, die wollen Beispielsätze mit Übersetzung. Also, los geht's. Ich habe das Verb lesen genommen und für dritte Person, diese Verb habe ich konjugiert. Für dritte Person in Präsenz lesen wird liest. Präsenz. Beispielsatz wird, der Schule liest ein Buch. Im Perfekt wird der Schüler hat ein Buch gelesen. Das ist Vergangenheit. Präteritum. Der Schüler las ein Buch. Das ist die gleiche Meinung, aber wir haben zwei Zeitformen für Vergangenheit: Perfekt und Präteritum. Für zukunft wir haben Foto. Der Schule wird ein Buch lesen. Und jetzt Passivform. Passiv Gegenwart. Das Buch wird vom Schule gelesen. gelesen. Und passiv Vergangenheit wird das Buch wurde von Schule gelesen. Dirkə Also wenn wir benutzen wird plus Partizip 2, das ist passiv gegenwart. Aber wenn wir benutzen wurde plus Partizip 2, das ist schon passiv vergangenheit. Und letzte Zeitform ist Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 Gegenwart: Der Schule würde gern ein Buch lesen. Das ist Gegenwart und das ist ein Wunsch. Und Konjunktiv 2 Vergangenheit wird: Der Schule hätte ein Buch gelesen. Aşakertə das ist ein Wunsch, welch, welche passiert in Vergangenheit. In Vergangenheit Schule hätte ein Buch gelesen. Mit Umlaut. Also wurde mit Umlaut äußert Konjunktiv 2, Wünsch. Und wurde ohne Umlaut, das ist, das ist Passiv, Vergangenheit. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde jeden Tag ein Verb präsentieren mit solchen Beispielsätzen. Wenn es interessiert euch, bitte folgen mir und bitte liken Sie mein Videos, abonnieren Sie bitte meinen Kanal und jeden Tag wir werden uns treffen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 Als ich 2010 nach Deutschland kam, begann ich sofort einen Deutschkurs. Als Anna nach Deutschland kam, sprach sie noch kein Wort auf Deutsch. Als ich einen Beruf suchte, war es schwer, Arbeit zu finden. Als Marie ihr Abitur hatte, wusste sie nicht, was sie werden wollte. Als ich ein kleines Kind war, wohnte meine Familie in Russland. Als ich 15 war, zogen wir nach Deutschland um. Als er 13 war, wollte er Pilot werden. Als ich Kind war, haben wir unsere Häuser im Dorf nie abgesperrt. Als mein Opa 17 Jahre geworden ist, haben wir für ihn eine Überraschungsparty organisiert. Als wir geheiratet haben, haben ungefähr 300 Gäste mit uns bis tief in die Nacht gefeiert. Ich habe gestern meinen Schlüssel verloren, als ich zum Bus gelaufen bin. Mein Bruder ist allein nach Österreich gezogen, als er 18 Jahre alt war. Ich habe ihn sofort angerufen, als ich seine Nachricht bekommen habe. Ich habe meinen Eltern geholfen, als ich zwölf war. Als Antonio noch ganz klein war, hat er mit seinem Vater Fußball gespielt. Als er in die Grundschule ging, hat er jeden Nachmittag mit seinen Freunden Fußball gespielt. Als er berufstätig war, hat er sich mit Kollegen in seiner Freizeit zum Fußballspielen getroffen. Als wir letztes Jahr in Frankreich waren, haben wir einen Sprachkurs gemacht. Ich habe kein Wort verstanden, als ich das erste Mal in Deutschland war. Als ich noch im Kindergarten war, habe ich manchmal die Sprachen verwechselt. Als ich gestern im Deutschkurs war, kam plötzlich ein alter Freund aus meiner Heimat herein. Als ich letzte Woche meinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, waren einige Freunde zum ersten Mal betrunken. Ich war im Sommer in Frankreich, als meine Nichte geboren wurde. Am Weihnachten war ich überrascht, als meine Eltern uns besucht hatten. Ich habe mir einmal sehr wehgetan, als ich einen heißen Topf ohne Handschuhe angefasst hatte. Als ich elf war, wurde meine Schwester geboren. Als ich 30 Jahre alt war, zogen wir in eine andere Wohnung um. Als er gefrühstückt hatte, ging er los. Er ging los, als er gefrühstückt hatte. Als er ins Büro kam, war die Besprechung schon vorbei. Die Besprechung war schon vorbei, als er in das Büro kam. Hallo, liebe Abonnenten. Heute lese ich vor zehn Verben. Ich nenne den Verb in Infinitiv. Danach ich konjugiere für dritte Person im PRÄSENZ, Präteritum und Perfekt. Und anschließend nenne ich Übersetzung auf Russisch und Armenisch. Jetzt fange ich an ersetzen, Erzäck, er ersetzt, er ersetzte, er hat ersetzt. zaminit, pochatuzet, pocharinet. besitzen, er besitzt, er besaß, er hat besessen. vladet imet abladat. unen petel. Hervorheben. Er hebt hervor. Er hob hervor. Er hat hervorgehoben. Potscher Knutsch. Entgezell. Schestell, wer handelt. Widmen. Er widmet. Er widmete. Er hat gewidmet. Udelitz. уделять, посвятить Noviret Sonel. Erläutern. Er erläutert, er erläuterte, er hat erläutert. Abiasnitsch, Bayasnitsch. Bazadrel, Barzabanel Anfüllen. Er füllt an, er füllte an, er hat angefühlt. Nachschub beweisen, Schöpfel, aufs aufregen, er auf, er regte auf, er hat aufgeregt. Zwang nivat, Husel, Bartowel, Kurguel. Nachlassen, er lässt nach, er liest nach, er hat nachgelassen. Uzi hat, uzi knuts. Handartwert, Kelten. Es gilt. Es kalt. Es hat gegolten. Imätz ist nach Argel, nschana kutsununenal. Verfügen. Er verfügt. Er verfügte. Er hat verfügt. Imätz abladat den Orinel. Hallo liebe Abonnenten, heute lese ich vor zehn Verben. Ich nenne den Verb im in Infinitiv, danach ich konjugiere für dritte Person im Präsens, Präteritum und Perfekt. Und anschließend nenne ich Übersetzung auf Russisch und Armenisch. Jetzt fange ich an. Entdecken. Er entdeckte. Er hat entdeckt. Abner Ruzibat. Abner Ruzibat. Angeben. Er gab an. Er hat angegeben. Ukasibat. Matna Schell Abschließen. Ich schließe ab. Er schließt ab. Er schloss ab. Er hat abgeschlossen. Zamknut Zakonchit Zaverschit. Pakel Kochpel Gunkel Baimanagir Managir, Vartel. Er halten. Er erhält. Er erhielt er hat erhalten, Sachranit er erhalten, Stanal, Pahel, erhalten, erhalten, er kümmert er kümmerte er hat er bespricht er besprach er hat besprochen absuchtat absudiet поговорить knarkel horchtakzel durchlesen er liest durch er las durch er hat durchgelesen prochest прочитать mince werch kartal warnen, er warnt, er warnte, er hat gewarnt. prädu prädat, sguschat ausschließen, er schließt aus, er schloss aus, er hat ausgeschlossen. isklutschat, isklutschit, bazarel tulchdal, Ablesen. Er liest ab. Er las ab. Er hat abgelesen. Ugadiwaz zielanje ja, poglasam ili litsam. Dem Kitzka kartal kuschaker mitka.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 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100, 200, 357, 1000, 2000, 3764 Excuse me, do you speak any German, English? Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch, Englisch? Do you understand me? Verstehen Sie mich? I'm sorry, but I don't speak any English. Es tut mir leid, aber ich spreche kein Englisch. I'm flight. I don't speak English at all. Es tut mir leid, aber ich spreche überhaupt kein Englisch. Yes, I can speak a little English, that I learned at school many, many years ago. Ja, ich spreche etwas Englisch. Das, was ich vor vielen, vielen Jahren in der Schule gelernt habe. Yes, I can speak English quite well. Ja, ich spreche ziemlich gut Englisch. What does that mean? Was bedeutet das? Could you say that again, please? Könnten Sie das bitte wiederholen? Could you repeat that, please? Könnten Sie das bitte wiederholen? Sorry? Wie bitte? Excuse me? Wie bitte? How do you pronounce this word? Wie spricht man diese Wort aus? Could you speak more slowly, please? I've got trouble understanding you. Würden Sie bitte etwas langsamer sprechen? Ich habe Probleme, sie zu verstehen. Could you translate that for me, please? Könnten Sie mir das bitte übersetzen? Could you write that down, please? Schreiben Sie mir das bitte auf. Could you spell that, please? Buchstabieren Sie das bitte. Excuse me, how do you spell? Entschuldigen Sie, wie Buchstabiert man? Immer, wenn wir früher krank waren, war unsere Oma für uns da. Wenn Oma bei uns war, durften wir uns ein Essen wünschen. Immer, wenn wir zum Arzt gehen mussten, ist Oma mitgekommen. Jedes Mal, wenn wir wieder gesund waren, hat sie uns beide immer vorgelesen. Immer wenn wir in die Heimat gefahren sind, hat er etwas vergessen. Jedes Mal, wenn ich auf Deutsch telefonieren musste, war ich sehr nervös. Immer wenn meine Schwester und ich früher zu unseren Großeltern gefahren sind, hatten wir viel Spaß. Meine Eltern waren oft sauer, wenn ich in der Suppe das Salz vergessen hatte. Ich fand es als Kind immer sehr aufregend, wenn ich vor Publikum ein Gedicht auswendig gesagt hatte. Es hat mir immer gut gefallen, wenn ich... Bücher meines Lieblingsschriftstellers als Geschenk bekommen habe. Meine Eltern waren immer sehr zufrieden mit mir, wenn ich meinen kleinen Geschwistern geholfen habe. Mein Opa fand es immer sehr witzig, wenn ich meine Haare zu zwei kleinen Zopfen gemacht hatte. Er war immer der allerbeste Zuhörer gewesen, wenn sie Sorgen hatte. Nützliche Ausdrücke zur Problemlösung Mündliche Prüfung Teil 3 Noch mehr finden Sie in meiner Website deutsch themen Also, wir haben die folgende Aufgabe. Also, wir sollen ein zweitagiges Programm organisieren. Was denkst du, was sollten wir zuerst machen? Organisieren? Was schlagst du vor? Zuerst mussten wir entscheiden, besprechen, wo, was, wann. Ich habe folgende Ideen. Wir könnten vielleicht mit Zuerst könnte man. Ich finde diese Idee nicht so gut. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich meine, das ist eine gute Idee. Ich meine, das ist keine schlechte Idee. Das hört sich gut an. Das wäre bestimmt interessant. Ja, das können wir machen. Warum denn nicht? Ich denke, wir sollten lieber Ich wurde lieber. Was denkst du? Bist du damit einverstanden? Wie wäre es, wenn? Was sagst du dazu? Du weißt ja, dass... In Ordnung. Selbstverständlich. Das übernehme ich gern. Kein Problem. Ich mache das. Es ist für mich kein Problem. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht machen. Ich würde das gerne machen, aber ich habe keine Zeit. Ich habe viel zu tun. Ich verstehe davon gar nicht. Ich weiß es nicht. So viel kann ich nicht übernehmen. Das ist zu viel für mich. Es fällt mir schwer. Für mich ist es nicht leicht. Womit sollten wir anfangen? Was brauchen wir noch? Was müssen wir noch erledigen? Was denkst du, haben wir etwas vergessen? Was denkst du, haben wir alles erledigt? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass... Wer kauft? Wer besorgt? Wer erledigt? Wer reserviert? Haben wir an alles gedacht? Wenn dir noch etwas einfällt, ruf mich bitte an. Ich denke, wir könnten uns noch einmal treffen, um noch einmal alles zu besprechen. Etwas ist mir eingefallen. Vielleicht könnten wir bei einer Tasse Tee oder bei einem Glas Wein noch einmal alles besprechen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir sollen... Wie wäre mit EINEM? Das ist auch eine gute Idee, aber... Einverstanden. Ich bin ganz anderer Meinung. Deine Idee finde ich nicht schlecht. Das muss ich ablehnen. Das überzeugt mich überhaupt nicht. Gut, dann machen wir das so. Ich bin davon überzeugt, dass... Wir können ja folgendes machen. Und wie würde der zweite Tag aussehen? Wie findest du meine Idee, meinen Vorschlag? Hast du einen Vorschlag? Bleiben wir lieber bei meiner Idee. Ich an deiner Stelle Es ist ja toll, dass wir alles besprochen haben. Ich freue mich, dass wir alles besprechen konnten. Die Aufgaben besprechen, die Aufgaben aufteilen, die Aufgaben übernehmen, die Aufgaben erledigen. Etwas besorgen, kaufen, einkaufen. Verkehr Fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit? Fahren Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit? Fahren Sie mit der U-Bahn nach Hause? Fahren Sie mit dem Auto in den Urlaub? Wo kann ich eine Busfachkarte kaufen? Am AUTOMAT. Fahren Sie mit dem Zug nach Hause? Reisen. Kaufen Sie die Reisfachkarten am AUTOMAT? Reisen Sie vom Flughafen? Von welchem Flughafen reisen Sie? Reisen Sie oft mit Ihrem Freund? Reisen Sie von Bahnhof? Von welchem Bahnhof reisen Sie? Reisen Sie lieber mit dem Zug oder mit dem Auto? Wo kaufen Sie den Reisfachkarten? Am Reisebüro. Reisen Sie oft ins Ausland? Welche Bahn fährt nach Berlin? Zweite Bahn. Packen Sie den Reisekoffer gern? Reisen Sie oft mit dem Flugzeug? Reisen Sie oft mit Ihrer Sprachkursgruppe? Sport Können Sie Fahrrad fahren? Treiben Sie Sport am Wochenende? Möchten Sie mit mir Ball spielen? Treiben Sie Sport am Abend? Können Sie schwimmen? Haben Sie einen Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Schwimmen. Gesundheit Warum husten Sie? Ich bin krank. Haben Sie starke Schmerzen? Essen Sie gesund? Ist die dunkle Schokolade gesundlich? Haben Sie starke Halsschmerzen? Ist das Sporttreiben gesundlich? Ist das Rauchen schlecht für die Gesundheit? Rauchen Sie? Ist das Schwimmen gesundlich? Haben Sie heute Praxis beim Arzt? Bei welcher Krankenkasse sind Sie angemeldet? Haben Sie Höhe Fieber? Schlafen Sie jede Nacht acht Stunden? Sind Sie oft krank? Um wie viel Uhr haben Sie heute einen Termin beim Arzt? Um 12 Uhr. Gehen Sie oft ins Krankenhaus? Urlaub. Fahren Sie mit dem Auto in Urlaub? Verbringen Sie den Urlaub in Ausland? Reservieren Sie ein Zimmer im Hotel, wenn Sie Urlaub haben? Fliegen Sie mit dem Flugzeug in den Urlaub? Kaufen Sie die Urlaubskarte am Reisebüro. Fahren Sie ans Meer in den Urlaub. Arbeit und Beruf. Arbeiten Sie viel mit dem Computer. Wie lange dauert Ihre Arbeitspause? 30 Minuten. Wie lange dauert Ihr Arbeitsurlaub? Ein Monat. Arbeiten Sie mit Ihrem Chef? Wo befindet sich Ihr Arbeitsplatz? Auf der Goethestraße. Arbeiten Sie von Beruf? Bei welcher Firma arbeiten Sie? Arbeiten Sie von Beruf im Ausland? Bekommen Sie viel berufliche Aufgaben? Tragen Sie Arbeitskleidung gern? Haben Sie viele Arbeitskollegen? Wie lange dauert Ihre Arbeitszeit? Es dauert sieben Stunden. Besuchen Sie einen beruflichen Sprachkurs? Macht Ihr Beruf Ihnen Spaß? Arbeiten Sie gewöhnlich sonntags? Wochenende Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück am Wochenende? Butterbrot und Schinken Machen Sie Ausflug am Wochenende? Lesen Sie Bücher am Wochenende? Treiben Sie Sport am Wochenende? Machen Sie Ausflug mit Ihrer Familie am Wochenende? Was machen Sie gewöhnlich am Sonntag am Wochenende? Ich mache Ausflug. Sprachkurs Machen Sie Übersetzungen in Ihrem Sprachkurs? Bekommen Sie viel Hausaufgaben in Ihrem Sprachkurs? Wie lange dauert Ihr Sprachunterricht? Es dauert zwei Stunden. Wie viele Stunden Deutsch haben Sie pro Woche? Wie heißt Ihre Deutschlehrer? Mein Deutschlehrer heißt... Machen Sie Ausflug mit Ihrer Sprachkursgruppe? Lesen Sie viel Bücher in Ihrem Sprachkurs? Tagesablauf um wie viel Uhr frühstücken Sie? Um 8 Uhr. Was machen Sie gewöhnlich am Abend? Ich lese Bücher. Sehen Sie viel fern in Ihrem Tagesablauf? Um wie viel Uhr haben Sie Mittagspause? Um 12 Uhr. Um wie viel Uhr gehen Sie ins Bett? Um 22 Uhr. Besuchen Sie einen Sprachkurs am Abend? Freizeit. Was machen Sie in der Freizeit am Feierabend? Ich gehe spazieren. Haben Sie Hobbys in der Freizeit? Ja, ich fahre Fahrrad. Verbringen Sie die Freizeit mit Ihrem Freund? Was machen Sie gewöhnlich am Wochenende in der Freizeit? Ich lese Bücher. Sehen Sie viel fern in der Freizeit? Treiben Sie Sport in der Freizeit? Einkaufen Machen Sie Einkäufe aus der Bäckerei? Wo kann ich einen Stadtplan kaufen? Am Kiosk. Wo kann ich ein paar schöne Schuhe kaufen? Im Schuhgeschäft. Wo kann ich ein interessantes Buch kaufen? Im Buchladen. Wo kann ich eine interessante Zeitung kaufen? Am Kiosk. Wo kann ich frisches Obst kaufen? Im Obstladen. Muss ich an der Kasse bezahlen? Wo ist die Kasse? An der Ecke. Im Warenhaus. Wo verkauft man hier schöne Kleidung? Im Warenhaus. Wo kann ich hier ein Handy kaufen? Im Technomarkt. Wo kann ich einen neuen Computer kaufen? Im Technomarkt. Wo gibt es hier ein Buchgeschäft? An der Ecke. Kann ich mit der Kreditkarte bezahlen? Wohnen Sie mit Ihren Eltern? Besuchen Sie Ihren Onkel, Ihren Tante oft? Haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Besuchen Sie Ihre Eltern oft? Feiern Sie das neue Jahr mit Ihrer Familie? Besuchen Sie Ihre Großeltern oft? Haben Sie Kinder? Schule. Lernen Sie Fremdsprache in der Schule? Arbeiten Sie mit dem Computer in der Schule? Wie heißt Ihre Deutschlehrer in der Schule? Mein Deutschlehrer heißt. Was essen Sie gewöhnlich in der Schule? Ich esse Brot mit Schinken. Bekommen Sie viel Hausaufgaben in der Schule? Haben Sie viele Freunde in der Schule? Freunde Besuchen Sie einen Sprachkurs mit Ihrem Freund? Gehen Sie oft ins Restaurant mit Ihrem Freund? Machen Sie Ausflug mit Ihrem Freund am Wochenende? Feiern Sie Ihren Geburtstag mit Ihrem Freund? Reisen Sie oft mit Ihrem Freund, essen und trinken. Essen Sie viel Brot zum Frühstück? Essen Sie Fleisch gern? Haben Sie ein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Hähnchen. Essen Sie gern Bratkartoffeln? Was essen Sie gewöhnlich zum Frühstück? Was essen Sie gewöhnlich zum Abendessen? Was essen Sie gewöhnlich zum Mittagessen? Was bestellen Sie gewöhnlich im Restaurant? Trinken Sie viel Wasser im Sommer? Essen Sie gern Gemüse? Trinken Sie gern Bier? Essen Sie lieber Fisch oder Fleisch? Essen Sie lieber Apfel oder Birne? Was essen Sie gewöhnlich am Sonntag? Haben Sie ein Lieblingsgetränk? Wohnen Zahlen Sie die Miete der Wohnung pünktlich? Wohnen Sie in der Stadt? Gibt es viele Geschäfte in Ihrem Wohnort? Spielen Sie Schach in der Wohnung? Gibt es einen großen Balkon in Ihrer Wohnung? Wohnen Sie in einem Haus oder in der Wohnung? Haben Sie moderne Möbel in der Wohnung? Laden Sie Ihre Freunde oft in Ihre Wohnung ein? Wie viele Zimmer haben Sie in der Wohnung? Haben Sie einen Computer in der Wohnung? Wohnen Sie mit Ihrer Familie zusammen? Wohnen Sie im Dorf? Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Hausnummer? Haben Sie eine gemütliche Küche? Haben Sie einen großen Garten vor dem Haus? Haben Sie ein Haus hier in der Wohnung? Haben Sie viele schöne Bilder in der Wohnung? In welcher Straße wohnen Sie? Haben Sie viel Wohnungsschlüssel? In welchem Stock wohnen Sie? Im zweiten Stock. Haben Sie viele Freunde in Ihrem Wohnort? Und man kann so antworten. Ja, natürlich, ja, manchmal, ja, oft, selten und so weiter. Reparieren Sie bitte mein Fahrrad. Reparieren Sie bitte mein Motorrad. Hängen Sie bitte den Mantel in die Garderobe. Hängen Sie bitte die Jacke in die Garderobe. Geben Sie mir bitte meinen Schlüssel. Machen Sie bitte die Tür zu. Bringen Sie mir bitte ein Stück Torte. Bringen Sie mir bitte ein Stück Kuchen. Geben Sie mir bitte einen Kugelschreiber. Geben Sie mir bitte eine Briefmarke. Bringen Sie mir bitte eine Tasse Kaffee. Schließen Sie bitte den Kühlschrank. Steigen Sie bitte ins Auto ein. Geben Sie mir bitte den Fotoapparat. Geben Sie mir bitte eine Dose Marmelade. Schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Senden Sie mir bitte eine E-Mail. Kaufen Sie bitte die Fahrradkarte am Automat. Nehmen Sie bitte ein Stück Kuchen. Oder ein Stück Torte. Oder eine Tasse Kaffee. Machen Sie bitte die Musik leise. Singen Sie bitte ein wenig leise. Rufen Sie bitte auf dem Handy an. Geben Sie mir bitte frische Brotchen. Schreiben Sie bitte die Wörter ins Heft. Zeigen Sie mir bitte ein Bild. Geben Sie mir bitte eine Musik-CD. Geben Sie mir bitte ein Kilo Orangen. Oder geben Sie mir bitte ein Stück Orangen. Geben Sie mir bitte eine Flasche Wasser oder Saft. Kaufen Sie mir bitte eine interessante Zeitschrift. Schälen Sie bitte die Banane. Fahren Sie bitte mit mir Rollschuhe. Zeigen Sie bitte ein paar gemütliche Schuhe. Steigen Sie bitte in den Bus ein. Geben Sie mir bitte das Biologiebuch. Schalten Sie bitte die Lampe aus. Schalten Sie bitte die Lampe ein. Schalten Sie bitte den Fernseher aus. Schalten Sie bitte den Fernseher ein. Das Radio, den Drucker, die Heizung und so weiter. Reparieren Sie bitte den Fernseher. Das Radio, den Drucker und so weiter. Warten Sie bitte am Stadttheater. Putzen Sie bitte die Tafel. Spielen Sie mit mir bitte Tischtennis. Geben Sie mir bitte ein Kilo Birnen. Geben Sie mir bitte zwei Eintrittskarten. Geben Sie mir bitte einen Apfel. Bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser. Kaufen Sie mir bitte eine neue Tasche. Geben Sie mir bitte das Deutschbuch. Rauchen Sie hier bitte nicht. Geben Sie mir bitte eine Zigarette. Machen Sie bitte das Radio leise. Schalten Sie bitte den Computer ein oder aus. Kochen Sie bitte eine Suppe. Geben Sie mir bitte einen Blumenstrauß. Unterschreiben Sie hier bitte. Bringen Sie mir bitte ein Glas Bier. Rufen Sie mich bitte am Dienstag um 8 Uhr an. Notieren Sie bitte den Termin am Dienstag um 8 Uhr. Machen Sie mir bitte ein Butterbrot. Zählen Sie bitte die Münzen. Essen und trinken Sie hier bitte nicht, es ist verboten. Geben Sie mir bitte drei Flaschen Bier. Holen Sie mich bitte am Donnerstag um 18 Uhr ab. Holen Sie mich bitte am Bahnhof ab. Warten Sie bitte am Postamt. Schwimmen Sie hier bitte nicht. Geben Sie mir bitte meinen Schlüssel. Nehmen Sie mir bitte ein Taxi. Bringen Sie bitte die Rechnung. Bringen Sie mir bitte neues Besteck. Oder bringen Sie mir bitte eine Gabel und ein Messer. Öffnen Sie bitte die Weinflasche. Nehmen Sie bitte Platz auf den Stuhl. Geben Sie mir bitte einen Bleitschiff. Sagen Sie mir bitte, wie spät ist es? Geben Sie mir bitte eine frische Zeitung. Bringen Sie mir bitte eine Portion Gemüsesalat. Bringen Sie mir bitte eine Portion Fisch. Schwimmen Sie bitte mit mir im Fluss. Jürgen Sie mit mir bitte am Morgen. Spielen Sie mit mir bitte Fußball. Geben Sie mir bitte ein Kilo Tomaten oder ein Kilo Gurke. Geben Sie mir bitte ein Kilo frisches Obst. Geben Sie mir bitte ein frisches Brot. Bringen Sie bitte die Speisekarte. Gehen Sie bitte mit dem Hund spazieren. Kaufen Sie mir bitte eine Kinokarte. Fotografieren Sie hier bitte nicht. Sprechen Sie hier bitte leise. Sprechen Sie hier bitte nicht. Telefonieren Sie hier bitte nicht. Spielen Sie hier bitte mit dem Ball nicht. Fahren Sie hier bitte kein Fahrrad. Steigen Sie bitte ins Auto ein. Oder steigen Sie bitte in den Bus aus. Geben Sie mir bitte ein Kilo Fleisch. Geben Sie mir bitte 260 Euro. Geben Sie mir bitte ein Kilo Schinken. Notieren Sie bitte den Termin am Dienstag um 8 Uhr. Schalten Sie bitte die Waschmaschinen aus. Oder schalten Sie bitte den Herd aus. Schicken Sie mir bitte einen Brief. Füllen Sie bitte das Formular aus. Fliegen Sie bitte mit dem Flugzeug. Geben Sie mir bitte ein Kilo Gemüse. Schließen Sie bitte das Fenster. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Und man kann so reagieren. Hier bitte. Sehr gerne. Das mache ich. Ja klar, das mache ich. Alles klar, danke. Entschuldigung, ich habe dieses Schild nicht gesehen.